Du kannst eine Reihe von negativen Dingen oder positiven Dingen im Schlaf ausbrüten. Das wird einfach zu. einfach nur Schlafsadler. Also mit einem Weckerklingeln als plötzlichen Start aufzuwachen, ist nicht die beste Art, sein Leben zu verbringen. Viele von euch stellen fest, dass ihr manchmal morgens, wenn ihr aufsteht, euch grundlos einfach nur hässlich fühlt, ohne jeden Anlass. Selbst wenn es nur zwei-, dreimal im Jahr vorkommt, musst du bestimmte Dinge tun, bevor du ins Bett gehst. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn unbewusst, das musst du verstehen, kannst du eine Menge negative Dinge oder positive Dinge im Schlaf ausbrüten. Sowohl angenehmes als auch unangenehmes kannst du sehr effektiv und ohne Unterbrechung im Schlaf ausbrüten. Du kannst es auch tagsüber ausbrüten, aber es gibt so viele Unterbrechungen, dass es nicht sehr effektiv abläuft. Aber wenn du die Tendenz hast, auf eine bestimmte Art und Weise ins Bett zu gehen und morgens richtig unleidlich aufzuwachen, ganz ohne Grund, dann bedeutet das, dass du in der Nacht sehr effizient Dinge ausbrütest, schlechte Eier. Dabei geht es nicht nur um psychologische Störungen, sondern es kann über einen längeren Zeitraum hinweg zu großen physiologischen Problemen führen. Es ist wichtig, dass du diese Dinge aus deinem Leben eliminierst. Also, bevor du abends ins Bett gehst, gibt es bestimmte Dinge, auf die du achten musst. Es ist am besten, wenn du Fleisch oder andere Mahlzeiten isst. Du isst mindestens drei bis vier Stunden, bevor du ins Bett gehst. Die Verdauung ist abgeschlossen, bevor du ins Bett gehst. Trink eine bestimmte Menge Wasser und geh ins Bett. Du wirst sehen, dass es genauso funktioniert. Eine einfache Sache kann eine Dusche sein. Immer zu duschen, bevor du ins Bett gehst. Es wird einen großen Unterschied bewirken. Bei diesem Wetter sind kalte Duschen vielleicht schwierig, also Dusche lauwarm. Dusche abends nicht heiß, sondern lauwarm. Das macht dich wach und du wirst denken, oh, ich kann nicht schlafen. Es spielt keine Rolle. Du schläfst 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde später, aber du schläfst besser, weil es bestimmte Dinge beseitigt. Wenn du duschst, entfernst du nicht nur den Schmutz von der Haut, Hast du bemerkt, wenn du sehr angespannt und ängstlich bist, was auch immer, eine Dusche, du kamst heraus und es fühlt sich an, fast als ob eine Last von dir genommen wurde? Hast du das nicht bemerkt? Es geht also nicht nur darum, die Haut zu waschen, es passiert eine ganze Menge, wenn Wasser über deinen Körper fließt. Diese Dusche ist eine sehr rudimentäre Bhuttaschutti, denn über 70% deines Körpers besteht ja aus Wasser. Wenn du Wasser darüber laufen lässt, geschieht eine gewisse Reinigung, die über die Reinigung der Haut hinausgeht. Wenn du noch etwas tun willst, dann zünde einfach eine Bio-Öllampe an, einen Baumwolldocht, etwas Öl, irgendeines. Was verwendet man hier? Normales Speiseöl, Leinöl, Reiskleieöl oder Sesamöl. Was habt ihr hier? Olivenöl, gut. Irgendein Bioöl mit einem Baumwolldocht, zünde einfach eine kleine Lampe irgendwo in dem Raum an, wo du schläfst. Du wirst sehen, dass diese Dinge komplett verschwinden werden. Wenn du einen Chant anstimmen kannst oder es abendliche Übungen gibt, yogische Übungen, bevor du zu Bett gehst, setz dich auf dein Bett und mach diese Übung. Weißt du, dass in etwa, wenn du etwa 60 Jahre lebst, du... Im Durchschnitt essen die meisten Menschen irgendetwas zwischen 1100 und 1400 Tonnen Lebensmittel. Das bedeutet also, dass selbst wenn das, was du denkst, das ist mein Körper, nicht dieser ist, er ändert sich jeden Tag. Neuer Input passiert und alte Dinge verschwinden. Also 1400 Tonnen. Du musst nicht, im Moment nicht so viel Gewicht tragen. Offensichtlich ist also das, was du als Körper jetzt gerade hast, nur eine flüchtige Menge an Nahrung und Erde, nicht wahr? Hallo? Also ist das, was du für meins hältst, auch nicht meins. Es ändert sich nur ständig. Heute Abend, bevor du ins Bett gehst, verbringe mindestens 12, 15 Minuten damit, sich daran zu erinnern. Du bist weder dieser Körper noch dieser Verstand. Leg dich hin und erinnere dich. Dieser Körper ist nicht wirklich du. Ich benutze ihn gerade, aber er ist nicht wirklich ich. Einfach... Wenn du es nicht kannst, verbinde es einfach mit deinem Atem. Einatmen, ich bin nicht der Körper. Ausatmen, ich bin nicht einmal der Verstand. Lege dich einfach für zwölf Minuten hin und mache es bis zum letzten Moment, bis du einschläfst. Dies ist etwas, das du beachten musst.